Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute mal ein kleines Quiz und zwar auf testeDich.de und äh, wir machen heute mal ein kleines Minecraft Quiz, wie gut ich mich auskenne in Minecraft. Und ähm, ja, wir fangen direkt an. So, also, ähm, die erste Frage lautet, wer gehört... Was? Achso, wem gehört der Server griefergames.net? Ja, ähm, das ist relativ einfach, da ja Flo den meinsuchtnet server hat und abge den griefergames hat. Also, ne, locken wir hier mal, ähm, abgegrieft, hd ein, also abgegrieft. So, ähm, müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen, genau. So, wer ist der Minecraft-Gott? Hm. Also, YouTube schließen wir mal aus. Therese schließen wir jetzt auch mal aus. Varo schließen wir jetzt auch mal aus, da das ein Projekt ist. Herobrine ist ja der Böse eigentlich, also ist Notch der Gott. So, ähm, so. wer ist Hero Herobrine? Herobrine ist... Hm, wer ist Herobrine? Ja, Hero Herobrine ist ja eigentlich eine Art... Oder es ist es ein... Ich glaube, es ist ein, ein Teufel, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. So, aber wir loggen gleich, wir loggen jetzt erstmal Teufel ein. So, wie heißt die Firma, die von, also wie heißt die Firma von Minecraft? Die Firma von Minecraft ist Mojang. Okay, das ist relativ einfach hier. Okay, gut. Was ist ein Enderman? Ein Sound, ein Instrument, ein Spieler, ein Mob oder ein Block? Naja, wenn es ein Enderman ist, ist es ja wohl ein Mob. So. Okay, wer ist Revi? Was hat Revi mit Minecraft? zu tun? Okay, gut. Nein. Eine Firma, ein Spiel, ein Spieler, YouTuber, ein Admin von Mindsock.net, ein Freund. Ähm, er ist ein Spieler bzw. ein YouTuber. Genau. So, dann gehen wir direkt mal zur nächsten Frage. Was ist ein Mob -Spawner? wo Mobs rauskommen, ein Spieler, ein Monsterjäger, ein Block, ein Freund. Ein Mobspawner ist ja ein Block. Es ist ein Block eigentlich. Wenn man diese Frage jetzt so sieht, es ist es ja ein Mobspawner, also Mobspawner in Minecraft ist ja ein Block, aber da kommen ja die Mobs heraus. Also bin ich mir gerade nicht sicher. Entweder es ist es das, wo Mobs rauskommen oder ein Block. Hm. Ich glaube, wir nehmen, wir, nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal, wo Mobs rauskommen. Loggen wir jetzt einfach mal ein. So, magst du Minecraft? Weiß ich nicht. Ja, nein, naja, geht so, vielleicht. Hm, ein bisschen hochscrollen wieder. So, und zwar ist es so, Minecraft ist geil, aber nach einer gewissen Zeit hat man irgendwie nicht mehr Lust so doll, also nicht mehr so doll Lust auf Minecraft. Man braucht mal ein bisschen Auszeit von Minecraft, finde ich jetzt. Also, würde ich sagen, ich würde, ich mag das Spiel, also ja, ich mag es, aber man braucht, man muss es nicht immer zocken. So, okay, was ist ein Wither? Ein böses Monster, ja, ein Wither ist natürlich der mit den drei Köpfen, das ist kein Handy, keine Frau, kein Block oder ein Sound, wie dann sondern ein ganz normales böses Monster. So. Was ist ein Skull? Ein Skin, ein Kopf, ein Sound, meine Katze, ein Block. Naja Skull ist ja englisch und bedeutet sozusagen auf, auf Deutsch Kopf. Also es ist ein Kopf. So gehen wir auf Auswerten. Super gut. Du bist ein wahrer Minecraft Fan. Sie haben 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die das Quiz gemacht und haben 6. Okay, okay. Ja, nicht schlecht. 10 von 10 sind gut. Das ist gut, also ich habe alle Fragen richtig beantwortet, ich habe nichts falsch gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir nutzen jetzt noch eine, die Chance aus und nehmen die nächste Kategorie. So, das nächste ist ein das ultimative minecraft quiz für Provis. Wie gut kennst du dich in Minecraft aus? Jetzt kannst du herausfinden, wie gut du in Minecraft bist. Die erste Frage ist, wann wurde die erste Vollversion der 1.9 veröffentlicht? Ähm, ich glaube, es war, es war im Dezember 2015. Wir ja, haben Dezember 2015 war es, glaube ich. Ja. Was ist Jeb Unterstrich? Ein Schaf, das permanent die Farbe wechselt. Das weiß ich auch. So, wie sollte Minecraft ursprünglich heißen? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hm. Special Steve Subs, alles klar, nee. Ich glaube, vielleicht Blockdigger. Ich weiß es jetzt nicht unbedingt, aber okay. Wie viele verschiedenen Plattformen läuft Minecraft zurzeit? Boah. Also, Pocket Edition, ähm, Windows 10 Edition, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox, Xbox One. Ich glaube. Hm. Ich glaube, es kommt auf 8. Hm. Ja, ich glaube, es kommt auf 8. Wann wurde die erste Alpha-Version von Minecraft veröffentlicht? Das war auf jeden Fall 2006, glaube ich. So, so Achtung, sehr schwierige Frage. Wie lautet der bürgerliche Name des Minecraft-Schöpfers? Ha, ich glaube, es ist Jens. Ja, ich glaube, es ist Jens. So, wie heißt der berühmt-berüchtigte Geist, der angeblich schon öfters in Minecraft gesichtet wurde? Hero Brian, glaube ich. Das ist ja ein, ein Böser. Welches Lichtlevel muss man mindestens. Was? Muss mindestens herrschen, dass keine Creeper spawnen? Alter, da fragst du mich was. Da fragst du mich was. 11, 4 oder 8. Leute, übrigens, wenn ihr es wisst, ne, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich beantworte das jetzt einfach mal. Ähm, wenn ihr zu den Fragen. schreibt einfach in die Fragen mal rein, welche ihr jetzt. oder stoppt einfach mal, schreibt die Frage ab. Und schreibt dazu die passende Antwort, vielleicht könnt ihr mir damit ein bisschen weiterhelfen, wenn ich mal ein paar nicht richtig beantwortet habe, schreibt mir einfach zu der und der Frage, ist das und das anders, also richtig, sozusagen, ne? So, ich glaube nämlich, dass es 8 ist, Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> so, es gibt 16 verschiedene Biome, da bin ich mir, glaube ich, sehr sicher. Ja, ich glaube, da bin ich mir sehr sicher. Finale Frage, innerhalb wie vieler Blöcke umkreist können Monster spawnen? Ähm Ja, gar nicht, wenn man im Peaceful ist. <lacht> das ist äh, äh ne? Wenn man im Peaceful ist, ist klar, dass sie nicht spawnen können. Nur das ist ja nicht die Frage. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich mache einfach, ich log einfach mal das ein. Wenn ihr es wisst, ob es eine von diesen Möglichkeiten ist, schreibt es mir in die Kommentare. So, du bist noch Anfänger. Ähm, wie viel hatte ich richtig? Drei von zehn habe ich richtig. Drei von zehn. Leute, ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, welche davon, ne? Ihr müsst mir das unbedingt mal reinschreiben. Und, ähm, <lacht> ich möchte mich auf jeden Fall nochmal für diesen kompletten Support bedanken, der in letzter Zeit die ganze Zeit auf meinem Kanal war. Finde ich richtig fresh. Und hier, ihr seht jetzt, wir sind bei den, ähm, genau, wo haben wir es? Jetzt also das mal gesucht, ähm. Na gut, habe ich gesagt. So, genau. Wir sind jetzt bei 1417 Abonnenten, Leute. Das ist mega geil. Und äh, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal an alle Leute bedanken, die mich abonniert haben, die mich unterstützen, die meine Videos schauen, die meine Videos feiern. Ich finde das richtig cool. Und es ist übrigens so, dass ich in letzter Zeit echt wirklich wenig Videos gebracht habe. Und ich mache das Ganze mal gleich wieder auf Vollbildmodus hier. Ähm, das muss ja nicht so... Zack, so, ähm, es tut mir auf jeden Fall echt leid, dass ich in letzter Zeit so wenig Videos gebracht habe, aber ja, es ist einfach so, ich habe in letzter Zeit echt gerade überhaupt keine Lust auf Minecraft, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe echt wirklich wenig Lust auf Minecraft. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich auch so, dass ich natürlich nicht so viel streame und auch keine Videos so viel bringe, da ich im Moment echt null Bock auf Minecraft habe. Das liegt jetzt einfach nur an Minecraft und nicht irgendwie daran, dass ich keinen Bock auf YouTube habe. Ich liebe YouTube, YouTube ist, ist einfach was, wo ich wirklich Lust drauf habe. Und ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.